Heute sind gleich zwei hochrangige Politiker über unterschiedliche Korruptionsvorwürfe gestolpert. Der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Kurt Gartlehner soll Zehntausende Euro für sein Lobbying für die Telekom erhalten haben. Er stellt sein Amt als Telekomsprecher der Partei ruhend. Und der Tiroler ÖVP-Finanzlandesrat Christian Zwietag hingegen wirft gleich das Handtuch. Er ist seit Monaten wegen Vorwürfen, sich bereichert zu haben, in den Schlagzeilen. Der Tiroler Landesrat Christian Zwittag, auch für Seilbahnfragen zuständig, hat zu günstigen Konditionen in der Wohnung eines Seilbahnunternehmers gewohnt. Außerdem soll er Einladungen zur Jagd unter anderem von der Telekom angenommen haben. Nehmen Sie einen guten Rat von mir, nehmen Sie in Zukunft keine Einladungen von irgendwelchen Freunden an. Sie wissen nicht, wie die sich in den nächsten fünf Jahren ändern können und wie sich deren Image ändern können. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Svitak galt als enger Vertrauter des Tiroler Landeshauptmannes Günther Platter. Er war dessen Kabinettchef im Verteidigungs- und später auch im Innenministerium und ist seit 2008 in der Tiroler Landesregierung. Und ich kann es nachvollziehen, dass er keine Freude an der Politik mehr hat. Auch der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Kurt Gartlehner gerät immer mehr in Bedrängnis. Er soll Geld vom Lobbyisten Peter Hochegger angenommen und parteiintern Lobbying für die Telekom betrieben haben. Ich erwarte mir eine umgehende Aufklärung all dieser Dinge. Die sollten wir eigentlich auch eh bald bekommen. Gartlehner stellt heute zumindest seine Funktion als Telekom-Sprecher der SPÖ ruhend. Abgeordneter zum Nationalrat bleibt er bis auf Weiteres.